Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anirul P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon-Schwert. In der letzten Folge haben wir uns hier aufgemacht, die Stadien hier abzuklappern, um deiner Maxte Pokémon aufzuhalten, die ja die Welt terrorisieren. Und wir waren in Turffield, Kilton und Engine City. Entschuldigung, muss gerade aufstoßen. Und ja, dann haben wir uns noch mal gegen äh, Schildrich und Schwert, Fried, keine Ahnung, wie die machen. Ich vergesse das jedes Mal. Ähm, gestellt. Und ja, die Assistentin von sanja hat den hier ein paar Wunschsterne gegeben. Nachdem die, äh, Herr waren. Und ja, deswegen ist ja ein bisschen betrübt. Und weil sie unsere Waifu natürlich ist, tun wir sie natürlich versuchen, wir wieder aufzumuntern. Was geht? Alles klar, gut. Dann machen wir weiter. <lacht> habe ich gut gemacht. Ich bin gut. Ich bin guter Mensch, ne? hey warte warum geht ihr einfach ohne ein wort zu sagen Pff. naja du sagst so zerknirscht aus wir sollten ja ein bisschen zeit geben das alles zu verarbeiten natürlich bin ich zerknirscht. schließlich ist es allein meine schuld dass wir so spektakulär ausgetrickst worden sind ich bin so aufgeregt ich könnte anklotzen sagen nein macht das nicht ich kann nicht glauben dass ihr mich der hat dass ich mich der habe einlegen lassen aber jetzt ist nicht die Zeit zum äh, Trübsalblasen. Boah, ich hab's schon wieder voll drauf. Also lasse ich jetzt einfach sein. Schluss damit. Diese Typen haben eine riesigen Menge Wunschsterne mitgehen lassen. Ich will gar nicht daran denken, was sie damit als furchtbares anstellen könnten. Wie ihr seht, habe ich absolut keine Zeit für einen Durchhänger. sanja Hey, du bist, ein, du bist echt hart im Leben. das macht mich sehr stolz zu sehen, wie du in so einer Krisensituation ein kühlen Kopf warst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es einen starken Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon, um die wahre Kraft des Dynamax Phänomen zu entfesseln. Aber es wäre gut möglich, dass die Leute die Galapartikel in den Wunschstern verwenden, um die Bedingungen zu umgehen und so eine Dynamaximierung maximierung der Pokémon erzwingen. Äh, das ist ja schrecklich. <lacht> Diese Typen haben echt keinerlei Respekt vor dem Pokémon. Jetzt wo sie so viele Wunschstern in den Finger bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sich die Lage erheblich verschlimmert. Aber was erhoffen Sie sich davon, Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Die Typen haben doch etwas davon gefasert, dass jetzt, dass sie die wahre Natur von Sacken und center zum Vorschein bringen wollen. Ich würde auch gerne wissen, was das alles mit einem königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistenten erwähnt hat. Sei vielleicht, muss ich gar nicht rätseln. Es ist genau das, wonach es klingt. dann wird mal einen Blick auf deine Karte schnell. Muss man schon direkt Direktoren gleich in vier Stadien gleichzeitig aus? Wir müssen umgehend handeln, wie hey, diesmal können sie wirklich in Gefahr sein. Aber euch in Spikeford gibt es doch gar kein Stadion mit Energiequelle. Du machst mal wieder unnötig Sorgen. hat habe ich doch letzte Folge gesagt. Ne? Hm, jetzt, wo du sagst, der Nero, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort los und deinen und dem Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch bei den Dynamax-Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmert euch um sie. Ich suche der Fall heraus, wo sich die zwei Clowns umtreiben Alles klar, dann können wir mal weiter. Was war das vierte Stadion nochmal? War die vierte Arena, meine ich. Claw City, da war die siebte. Nee, die achte. Passback. die Kirchester, ich weiß gar nicht. Warte mal. Nee, die äh, Feuerarena war die vierte. Nee, erst war Pflanze, Wasser und dann dinge Ich will das in der richtigen Reihenfolge aber Ich glaube, hier war die nächste. Ne? Passback. noch mal glaube ich ah, passt äh, also die Kampferräder leiter ne? äh, black wingo oder magiker hätte noch nicht so viel screen äh, zeit bisher so hey was was verkaufen hier der Tripade boom geld 27.000 bekommen ich glaube da war die vierte arena ich weiß es nicht mehr ich glaube ja Hallöchen. hallo leute seid ihr etwa hier um mir aus der patsche zu helfen so sieht es aus wie sieht es denn wie, wie ist denn der stand der dinge hier die evakuierung der leute ist gerade abgeschossen es ist wollte ich mich den dynamax pokémon widmen okay das packen wir mit den beiden kräften an oh, vielen dank da äh, wir da wir es mit mehr pokémon zu tun haben sollte sich jeweils jeder jeweils eins von ich verlasse mich auf euch los auf geht's okay das haben wir den augen auf einmal los erst voll freundlich und dann so ich springe alle oben jeder jeder soll sich um eins kümmern geil kein ding mir hat irgendwie sagen, dass die anderen irgendwie nicht so gut sind. Ein Arena-Leiter. Ich könnte mir schon vorstellen, der achte Arena-Leiter, der haut schon so ein Viech alleine weg. Also ja. aber schauen. So, dich hau ich weg. Mein Gott, die, die riesige. dina Ja, ich, ich nehme an, die sind jetzt schwächer, ne? Ich allein gegen die kämpfen muss. Okay, so, ich weg. Ich bin fertig. Und dann sehe ich noch wieder irgendwie zerquetscht wird von so einem Ding. Anklotzen ich kann euch gar nicht genug danken. mit feinen kräften haben wir es geschafft die deiner maximierten pokémon zu beruhigen wir werden uns hier im stadion gut um sie kümmern seid also unbesorgt du hast jetzt was das war es gut bei mir dann Lass ist mich also ruhig wissen wenn dir mal das wasser bis zum hals steht du hast eine seltene die von sei da eure hilfe noch woanders gebraucht wird ist euch bitte nicht von mir aufhalten ich habe die lage hier im passweg schon im griff beiden Papmasen haben sich ziemlich viele Wunschsterne gestappt. Kein Wunder, dass jetzt viel mehr Pokémon maximieren können. Gut möglich, dass unser Problem jetzt erst so richtig anfangen. Es gibt noch drei Stadien mit durchgedrehten Dynamax-Pokémon. Lass uns keine Zeit verlieren. So. Ich bin auch blöd. Ich kann einfach hier nachgucken. Und die nächste Arena wäre. So. Äh, indem ich... Ja, okay. Seine habe ich. Okay, ich kann mich eigentlich nicht daran richten, weil den seine habe ich schon vorher bekommen. Steht da irgendwie, was für Arena, Leiter die sind? So. der kann auch noch. ich Arena war der denn? Ach, kirchester da genau. Hm. Ja, wir waren hier fertig dann sind wir da hingegangen ne? dann sind wir hier so lange gegangen dann sind wir hier so gegangen ne? sind wir hier so gegangen dann sind wir hier so zurück ja ne, sind wir hier nach links gegangen nach spike fortwurf über das jetzt ist jetzt ich vollkommen aus den augen verloren aber egal ich nehme an das ist schon die richtige reihenfolge ne? mir ist es wichtig okay no, Fairbelly ist da jetzt nicht der dings hier arena leiter dieser eine die locke <lacht> die ist aber, noch mal ein rivale bd biet keine ahnung ich habe mich das pokémon gewechselt merke ich gerade hat verdammt hier hier bettys eine BD war den seinen englischen namen glaube ich ne? Bettis, was ist mit dem dynamics pokémon Puh, dachte etwa ernsthaft dass sie mir irgendwelche probleme bereiten würden mir ein fehler der absoluten spitzenklasse stimmt ja du bist ja arena leiter nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher ich recht in der annahme dass ihr hier seid um mir jetzt anzugehen nichts wo dabei oder mein trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine hilfe hm, einfaches danke hätte auch getan wir haben uns sorgen gemacht so ein unausstehlichen arena kann die nächste arena schämtliche alter werden olivia hat mich in das licht geführt und für ihre zwecke missbraucht aber vergissamt entscheide ich über mein leben ich ganz allein ich entscheide dass wir beide auf der stelle gegeneinander kämpfen dann ich will ja kein spielverderber sein aber dafür haben wir jetzt echt keine zeit immer ja, mit der ruhe mein junge meine quiz konntest du damals auch mit kühlen kopf beantworten es besteht kein grund jetzt die fassung zu verlieren mit dieser eigenständig drei dynamics pokémon bezogen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzliche zeit erkämpft außerdem lässt er nicht mehr von den anderen bei seinen entscheidungen beeinflussen weil ich schon ein stück weit meiner stempel aufgerückt habe Jetzt, wo sie jetzt erwähnen, ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf dem Buckler hat, wird ja bestimmt auch die eine oder andere müsste Weisheit parat haben. Ja, das hat nichts mit Papeller zu tun. Dieser Kampf ist allein meine Entscheidung. Also, ich äh, mich nicht länger warten. Kämpfe mit ihr. ja, ja, okay. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen, doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hier bekommst du einen exklusiven Kostprobe davon, wie weit wir es gemacht haben. Jetzt, ich noch mal. Ja, mein Ding sehr. Ja. Dann. Oh, dann kommen wir äh. so, fehl. ja. So viel Ist auch viel aber das fehlstahl da habe ich keine Chance gegen. Meine hat, hat mich stärker werden lassen als dich und hübscher. Hm. Ja, okay. Ähm, was nehme ich denn dagegen? Du wirst wahrscheinlich ein stahl als erst ne? So, ja hier die äh, Igni. und nie Igni wieder als weg sehen sie es hier und jetzt äh, mit die ja 990 ich bin die nummer 200 du hast keine chance hier ähm, schneller sich und habe ich dann hab jetzt kann einen moment weg ich habe daneben gehauen. Was? Was? Hey! unfair. Ah. So, jetzt aber, kommen Alter. Voll unnötig. Ich wollte ein Mann scheuer. Jetzt folgen habe ich so Gefühl. Noch mal Kehrtwende. Das war nicht zu wenig Wechsel, aber wird schon klappen. ganz noch Psycho oder Fee einsetzen, Also deswegen ist. Weiß nicht, ist Fee, auf Fee ist neutral, Also Also sie hat eine hohe Spezialverteidigung, also kommen sehr, ja oder so ich habe gesehen dass du eingewechselt da ja, zauberschein aber ah, du auch sehr ja, der wird nicht so wehtun wenn die noch dann da drin ist dann denkt sie weg sehr gut galopper 100 verwundert, aber ja, stimmt ja, ist ja. ordentlich Feh. der Stahl, ne? Ja. Oh. Äh, gib mir ein paar P zurück bitte. Reichen? Ich glaube glaub, nicht, ne? wohl Jetzt kommt der Seher. Ja. Nee, Auswechseln, immer ein Stahl kommt wieder, ne? Stahl gegen Kampf ist auch nicht sehr effektiv, ne? Nein, oh, egal. Black -Wingo. Ja, ich ziele ich steche, ich mache wenig Schaden. Ja, und Black Coringa war das ja genau. Du, du, gut ja ich habe auch stehe attacken und das hat fast wehgetan hier abgestattet ich habe gehört du bist stärker geworden Welches level oder war die und Level 60 und ich, ich muss auch mal nachgucken und das würde haben ja bedeuten dass er irgendwie nur zwei level höher ist jetzt künstler hat sich der stärkste schämt den die galare hatte ich habe noch viel Arbeit vor mir. Dann möchte ich erst zu deiner Hofhorn auflassen und dich anschließend besiegen. Okay, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so eine, äh, so eine Frage, die ich wieder beantworten muss. So, ähm, Das war jetzt nicht deiner Max, oder? Nee. Ich sagen. Ja. Ich dachte, das ist eine Frage, die ich beantworten musste und ich müsste weil ich nicht irgendwie bescheiden sein damit er richtig ist oder so keine ahnung Und das hätte ich gesagt ganz genau da kann ich irgendwie auch nicht sagen weil die leon mir immer noch für fresse gibt im kampfturm also ja deswegen ja, ist er immer noch stärker mehr oder weniger obwohl ich wahrscheinlich stärker pokémon habe als er ich hab mir schon voll viel 100 Pokémon. Gehe wortwörtlich hier. Ich gebe wortwörtlich nicht alles gegen euch. Ihr solltet euch geschätzt leiter ja, bettys wurde besiegt, unmöglich. Das kann gar nicht sein. Ich bin noch ein Arena-Leiter. Wenn wir tun, den seine in seinem Verhalten im Kampf irgendwie nicht in seine Persönlichkeit widerspiegeln, ne? er ist voll aggressiv und so. Nein, darauf habe ich kein Aber im Kampf. Also, oh. Endlich kann ich auch dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das so oft zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Ich werde an mir arbeiten und ein besser, besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von vielen Pokémon vollendlich ausgereizt habe. Und ich habe mir Liga-Karte von den alten. Ich glaube, die lesen wir lesen uns mal alle hier nach diesem Part durch. Als arena ist aber meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Diese Pokémon-Kampf haben wir am. Ähm, Eben war Pinker als eine Herde, Pipi herrlich. Da ich wollte schon sagen, du bist nämlich schon auch noch eine. Ne? Ich gehe dann nee. vorher nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen durfte. Konnte betätigt sich einen Weg ins Turnier erkämpfen. Er ist mit allem Wasser gewaschen, das muss man ihm lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum leiter gebracht hat. Er mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Er nimmt die Sache eben ernst. Ja, aber unseren Kampf haben war nicht zu übersehen, wie sehr er sich ein Zeug legt. Er scheint ja massig Zeit zum planen zu haben. Soll ich euch vielleicht noch eine Tee aufsetzen? Schon komplett Du hast ja recht. Weiter geht's. Es gibt noch andere Orte, an denen tobende Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Wir sind uns schnell wie möglich um sie kümmern. Daniro, wie es aussieht, müssen wir uns noch zwei Stadien vornehmen: Kürtshester und Claw City, ne? Dann kommen So, ich bin mir ziemlich sicher, das war die sechste Arena. Und die siebte Arena war in Spike Fort und die achte war Claw city ne? So war das doch. da guck mal bevor ich schon wieder vergesse. Äh, was war denn noch mal? Boden oder Gestein, ne? Eins von den beiden. Oh Gott, die sind alle weg. Ich glaube der war Gestein, ne? Egal, Herr von Lauch. So oder so schaffst du schon. Ich meine. Klappt schon. Ja, sieht aus wie Stein. Hi, Mac. Hey ihr drei, bringt euch in Sicherheit. das so, seid ihr mit seinem, wir sind hier um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt erst, wer ihr seid. Sorry. Hundertadinho, jetzt kannst du dich entspannen. Ich, sag, ich mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all dem wild gewordenen Dynamax-Pokémon fertig werden soll. Die neue für kann sich jeder von uns eins dieser Pokémon vorknüpfen. Nichts wie raus in den Kampfplatz. Also, ich könnte mir vorstellen, Roy wird die auch alle hier mit Einschlag weghauen. Ne? So viel Probleme, mit wie ich mit dem hatte. Ne? So Stein, ja, gut. Boah, guten morgen der herr dürfte ich sie bitte aufschlitzen so glaubt klinge habe ich auch stärker ist der nach faust ja komm herr von Lauf, machen sie sich größer. jawohl der herr ein äh, offiziell offiziellen da irgendwie für ja von Lauch gott oh, halt. sieht so merkwürdig aus wenn so kleinere pokémon die normalerweise sehr viel kleiner als das gegnerische pokémon sind wenn man auch deiner max werden dann auf einmal genauso groß sind wie man sieht voll merkwürdig aus er sieht aus als wäre ähm, lautslot irgendwie genauso groß wie ein koloss so aus der Perspektive, so spezial ja. gut, dass ich nicht spezial angreife. Ich bin jetzt nur mein schwert und meine Fäuste. findet finde, sogar wie so eine Faust aus aus dem All rausgeschossen. Kommt ey. Ich, boah, werde ich eine Faust ausstehen. aus dem All und da war kein Problem übrigens. Klasse Leistung, heute Ist doch niemand verletzt. Hui, das war ja eine ganz schön knappe Sache. Aber mir geht's gut. So ganz allein mit einem dynamax pokémon vielleicht zu werden ist eben doch ein Kinderspiel. Doch ein Kinderspiel. Nein, ich bleibe bei. Es ist doch ein Kinderspiel. Hey, dass ich auf dich sehen kann, wusste ich ja schon, Daniro. Aber du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf jeder Zeit verlassen kann. Wirklich? hat hört solche Komplimente wohl nicht so oft. Das will erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst nach still, es nice. die pokémon müsst ihr euch keine sorgen machen ich werde mich gut um sie kümmern das reicht zwar aber weit nicht aus um mich zu bedanken dann aber ich möchte ja wenigstens als kleine anerkennung meine liga karte gehen geil das war irgendwas mal die Ding. da melde ich einfach bei mir was wollen die alle damit sagen irgendwie also dann, ich wünsche euch alles gute und jede mehr kraft bedeutet ich kann dann irgendwann wieder bekämpfen oder irgendwie so was damit die mir beim Training helfen, meine die hat mit Hilfe scheint, ganz als dass sich die Lage in der meisten stadien entspannt. Jetzt muss doch nicht las nicht nachlassen. Danilo. vor uns liegt noch ein Stadion, den Dynamax-Pokémon ohne unwesen treiben. Lass uns das schnell hinter uns bringen. Ja, jetzt kommen wir dahin und Roy hat einfach alles zerstört. jetzt hat nicht irgendein Steak gemacht aus irgendeinem Pokémon. Ich habe dagegen Drachen-Pokémon also weiß ich nicht gegen für ein Pokémon wir da kämpfen, aber ich sehe ihn dann einfach nur so eine riesige hähnchenkeule da so am brand so yo, ich bin schon fertig was macht ihr ja <lacht> wenn einer arena leiter hier so deiner maximierte pokémon erlegen könnte dann ja wohl der ne? ich meine wenn ist schon ihr alles weghaut wenn der vier pokémon auf einmal weghaut ne? Dann so ja, jetzt müsste ich wieder diese meldung kommen ja wir haben ja ein ding äh Gibt es noch so ein Pokémon übrigens im Bass bei Bahnhof? Ja, ich habe mich gespeichert nachdem wir nachdem dieses Pflegmann ja gefangen habe, weil ich will halt mit richtigen Wesen und also was hier fangen. Ich könnte mir halt auch züchten, aber und ja, da war ich noch zu faul für. Gibt sowieso keinen Pokédex-Eintrag für all das? Also ja, so, magikasam, du schaffst das. Oh. Hi Roy. Hi. Ja, ein Glück, dass ihr hier seid. Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. steckt voller herumwütender Dynamaxierte Pokémon. sieht das daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was denn, es Als ob wir nicht schon genug gesorgt hätten. ja jetzt kümmern wir uns zuerst für um die Dynamax-Pokémon. Jetzt wo ihr da seid, kriegen wir das Radplatz erledigt. Wir packen mit an, stimmt ja klar doch. Na, wenn wir nicht mal das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Er ja, ist auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei der ja förmlich gegen einen Wandgang gerannt. Auf sein Profi darin meine dynamax Pokémon das Leben schwer zu machen. Und sind wir keine Gegner, sondern ein Team, weil wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen. Okay, jeder stimmt, nimmt sich ein Dynamax-Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's. Wird sie auch voll alleine alle erledigen können, ey. Schwellen ist nur unsere Zeit. Also da ist mir ehrlich gesagt lieber, aber ich möchte nicht noch mal gegen den kämpfen. aber voll nervös. Überbrückung, äh Oh online. Irgendwie wurde die trotzdem aktiviert. Die fähigkeit wurde überbrückt. Maikasand setzt seine Fähigkeit ein max a eins von m masters lieblings pokémon glaube ich ich glaube sein lieblings pokémon ist brutal lander der lieblingsdachen pokémon jedenfalls Weil der master der weiß nicht muss auch immer nur so brocken wir können uns ja mal den seine max äh, seine liga karten mal angucken oh gott Hast du eingesetzt Stahl? Naja, wie getan? Was war denn weg? Oh Gott, sei Dank! Ich weiß gar nicht, was danach passiert wäre, wenn wir jetzt gegangen wären. Oh Gott. Das ist, zum Glück ist damit mit einem Schlag weg gewesen. aber war gruselig. war was war ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Ich noch schnell ein Foto zum Andenken. Das muss einfach drin sein. Die Pokémon kümmere ich mich. Keine Sorge. Das kriege ich nur wieder hin. Und dann wenn du jemanden Hilfe brauchen sollst, sagt einfach Bescheid, ja. Ein Wort von dir und Roy eilt sofort zur Hilfe. Das verspreche ich dir. Und du, nice. Irgendwann brauchen wir zwei eine Revanche. Diesmal aber ohne Dynamax doch eben gesagt dass irgendwer die wunschsterne missbraucht oder ich nehme mal stark an dass ihr in der sache bereits nachforschung angestellt habt dann macht weiter so das klaus ist der bei mir in sicheren händen tschüss okay wir machen jetzt geht es noch nach spike fort ne? ist irgendein grund ich mich nicht erzählt wenn ich mich nicht erzählt habe hätten wir damit alle stadien abgehakt dann Jetzt wissen wir noch sobald wie möglich diese beiden clowns schnappen richtig wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten können die ganzen könnte der ganze käse nämlich wieder von vorne losgehen das habe ich mich gerade auch gefragt jetzt packen die einfach in den ganzen stadion noch mal welche rein. wollte professor seine sich nicht darum kümmern die zwei ausfindig zu machen wenn wir die typen das nächste mal sehen werden wir sie so richtig fertig machen Kennt ihr da nicht gerade das smart Rotom und dann ja lasse doch hm, was mache ich denn jetzt das ist bestimmt sagen hey ja dann ich bin ja hab bin ich gut mein Clowns haben sich zusätzlich zum Klausstadion verschafft und stehen gerade vor den Eingang zum Energiewerk. dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Als verstanden kommt zum Klausstadion stadion und beeilt euch. Ähm, wie gut hat wir gerade da sind. Ich glaube, sie haben jetzt gerade über Telefon mehr als deutlich gemacht, dass wir die, wie die Lage steht. Im Stadion von klaus City werden wir schon mal. Wir sollen zum Eingang vom Energiewerk gehen. Okay ich aber kurz gucken, ob ich noch mal warum hast du mich angerufen wenn du direkt da stehst <lacht> du bist du da ich äh, habe ich dich erreicht ich stehe direkt hier aber oh, ich habe dich erreicht ich stehe direkt vor der mit meinem telefon ich glaube wir sollten privat reden weil du direkt vor mir stehst okay so heilen wir mal unser pokémon und mit unserer pokémon Heil. meine ich Magikasam. <lacht> ja übrigens das hast du mir gerade schon gesagt. Danke. So, wir lesen mal die Liga-Karten durch, weil wir noch Zeit dafür haben, würde ich sagen. So haben wir einmal äh, ja genau wohl Jaros leistungen zu wünschen übrig lassen, da sein Fokus im Kampf darauf liegt, Spaß zu haben, ist er eben sehr stark. Die Heuballen, die die Volley bei seiner Arena-Mission zerstören, wiegen jeweils rund 350 Kilogramm. Doch ja, kann sie problemlos bewegen. Meistens rollen die Wolle um ihn herum. Doch wenn er sie, wenn er es übertreibt, kann es passieren dass sie aus der arena herausrollen ah, da, da ist also da passiert letztens seit erst mal ein törfeld waren Turfield ist da dafür bekannt dass die wohner hinter Jaro und volley erlaufen die wiederum hinter ausgebüxten wollen herjagen. Machten macht denn der type so kate nicht nur als arena leiterin sondern auch als model ist kate äußerst beliebt da sie im kampf völlig anders auftritt denken viel dass die arena drin äh, kate und das modell kate verschiedene personen seien. Leider schied sie im Finalturnier direkt nach dem allerersten Kampf heraus. Wer ihren Kampfgeist äh, kannte, war um den Einfluss dieser Niederlage auf ihre Modelkarriere besorgt. Doch Kill zeigte weiterhin ihr schönstes Lächeln. In einem, einem Arena-Stadion ging es dafür jedoch umso stürmischer zu. So, Kaburo. Auszug 1: Ein impfler mit Kabu. Was schätzen Sie? Was schätzt du deinen Kampfstil ein? Direkt, es wird nicht lange gefackelt. Ich bin ja noch jung, also solange es heiß hergeht, bin ich zufrieden. Meine Stärke ist simpel und äh, gerade raus, aber in letzter Zeit konnte ich nicht viele Siege erringen. Also teste ich nun eine Strategie, bei der ich ehrlich einsetze. Deshalb will ich allen sagen: experimentiert mit eurem Pokémon. Erstellt gut Kombi aus Attacken, Items und Fertigkeiten, so werdet ihr garantiert einen Durchbruch erleben. Sei da sei erlebt getreu dem Motto, um stärker zu werden, muss man gegen jemanden kämpfen, der stärker ist als man selbst. Auch wenn sie sich beim Trainer gegenüber steht, gegen sie gegen den sie nicht ankommt, kämpft sie mit aller Kraft weiter und strebt zumindest einen Unentschieden an. Die viel zu strikt Erziehung ihrer Eltern hat das Herz dieser Arena leiterin unbewusst wohl so abgehärtet dass sie ihr lächeln verloren, dass sie ihr lächeln verloren hat. Wat wem verdanken wir also, dass äh, die deutsche Sadia hier so fröhlich lächelt? Ihren Eltern oder ihrem Partner Pokémon. Oder jemand ganz anderem okay Soll irgendjemand sein den ich kenne oder so blaue klamotten ja ahnung weil nicht. papella äh, papella hat betis der von der arena scheint qualifiziert wurde den titel des arena leiters aufgedrückt trotz allem kommt sie jeden tag in die arena um kommentare abzulassen rätsel zu stellen und schauspielstücke zu probieren was es mit dem Pink auf sich hat, dass sie in anderen sucht, eine Antwort darauf könnte in einem Interview liegen, das sie vor langer Zeit gegeben hat. Denkt man immer weiter über die Antwort auf eine Frage nach, entsteht die Lösung aus einem selbst. So. Wow, wir werden voll anders sortiert, ey. Mac. Mac zählt sowohl ein punkto Beliebtheit als auch hinsicht seiner Fähigkeiten als Trainer zur absoluten Spitzenklasse in Galar. Da er eine Arena mit Strenge anführt, ist die Zahl der Arena-Trainer zwar eher überschaubar, äh, aber mangelnder Zulauf von Fans kann er sich allerdings nicht beklagen. Mit regelmäßigen Autogrammstunden sowie Fan treffen dankt er seinen Anhängern für die Unterstützung, die unter anderem auch die Veröffentlichung von drei Fotobänden über Mac äh, ermöglicht hat. Sein Foto auf der Liga-Karte wurde übrigens eigens dafür in ein Fotostudio geschossen, ah, ohne Brille. So, Roy. Der Auslöser von neues Selfies war der Wunsch, dem schmerzhaften Moment der Niederlage festzuhalten. Mittlerweile lädt er aber alle möglichen Fotos zu Dingen wie seinen Trainingsalltag oder Kleidungsstil hoch. Das erklärt vielleicht auch die große Zahl boshafter Kommentare mancher Fans, wenn er einmal mehr gegen Deleon verliert. Es stimmt zwar, dass er zehn Niederlagen in Folge gegen Deleon bezogen hat, dafür konnte er bisher aber auch niemand mehr von Deleons Pokémon besiegen als er. Er freut sich schon auf den Tag, an dem er ein Selfie von seinem Sieg über Deleon hochlädt. So, und Betis. Äh, auf Geist von Papella wurde er zu einem Nachfolger im Amt des arena Arenaleits von Ferberley. Es herrscht Kleinigkeit darüber, dass er dank Papella rigorosen Training friedfertig geworden ist. Auch wenn er sich dazu ausschweigt, spricht diese Tatsache, dass er nun sogar bereitwillig Autogramme gibt. Doch, doch Bände. Ach so, Es ist zudem unbeschritten, dass sein Können als Trainer einen gewaltigen Sprung gemacht hat. Sein außerplanmäßiger Auftritt beim Finale des Champ Cups kam bei den fans so gut an dass sie eine fortsetzung wünschen Bettis war diese vorstellung eher weniger alles klar oder oh, hat doch ein bisschen gedauert ist. alles klar aber so man niemand sagen dass ich das nicht gelesen habe ne? alles klar dann würde ich sagen ich bin bad in der nächsten folge geht es weiter hier ja. mit dem Postgame. ich hoffe euch hat der gefallen wenn ihr das bitte ein aber ein kommentar so also, würde mich davon dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss